Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch gerne meine gesunden, schnellen und leckeren Pancakes vorstellen, ohne Milchzusatz und ohne Zuckerzusatz. Für dieses Rezept braucht ihr nur drei Zutaten. Und zwar vier Eier, zwei Bananen und ein halbes Glas Dinkelmehl und einen Mixer. So, als erstes tue ich jetzt mal die Eier rein. Wir benutzen auch nur Bioprodukte. Sprich sind das jetzt auch Bio-Bananen und Bio-Eier? Jetzt kommen die Bananen dran. So, jetzt schmeiße ich noch mal das Dinkelmehl rein. Das erste ist schon mal fertig. Los geht's! So, ich nehme jetzt Sonnenblumenöl und mache da ein bisschen was rein. Jetzt mache ich einen kleinen Klacks in die Pfanne rein. So. Ja, und so sieht das schon von außen aus und riecht auch so schön süßlich nach Banane. So, das ist das Endergebnis. Jetzt möchte ich das noch mal dekorieren mit äh, eingefrorenem Obst, also mit äh, Erdbeeren, Himbeeren und mit Kokosraspeln. Eigentlich wollte ich ja frisches Obst benutzen, aber meine Kinder haben heute Morgen mir alles weggemampft und äh, deswegen muss eingefrorenes Obst her. So, ich bin fertig mit dem Dekorieren. Das ist jetzt mein Endergebnis. Sieht doch ganz schön lecker aus und ich werde es mir auch gleich schön schmecken lassen. Und ich hoffe natürlich, dass wir uns bald wiedersehen, denn ich habe vor, weiterhin gesunde, schnelle, leckere Rezepte äh, hochzuladen. Und ja, abonniert mich doch, damit ihr schön immer Auf dem Laufenden seid und bis bald!